Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon, let's go Pikachu und ich habe endlich, meine Kopfhörer dabei, ich höre also endlich wieder Musik nach all der Zeit, ich habe die immer vergessen, und wir fangen direkt an, indem ich die an <lacht> in die Arena gehe, hau are die zukünftige Champ, wie geht's hier stets, in dieser Arena, kommen wir gleich zu Frage Nummer 1, jetzt noch nicht Pyro, dein eins das kommt erst ein bisschen später, hm, okay, okay, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, bei dem Herrn, den du gerade gesehen hast, handelt es sich um Pyro, den Arenaleiter hier auf der Zinnoberinsel. Seines Zeichens, Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon. Dass du es hier geschafft hast, bedeutet wohl, dass du den Geheimschlüssel ergattert hast. Damit hast du das erste Rätsel gelöst und dir verdient, in diese Arena antreten zu dürfen. Aber Vorsicht, hier geht in alten, andere Regeln. Neben Kämpfen musst du nämlich auch noch einige knifflige Quizfragen beantworten. Na gut, dann viel Spaß und verbrenn dir nicht die Finger. Okay. Äh, geht schon auf. So. Voll vergessen. Also, äh, dann legen wir doch einfach los mit der ersten Quizfrage. Na, bist du bereit? Jo. Gut, dann stell ich mal darüber. Oh Gott, die haben die ganze Arena gearbeitet. Willkommen beim Pokémon-Quiz, live hier aus der Arena der Zinnoberinsel. Oder so. Mein Kandidat muss insgesamt fünf brandheiße Fragen beantworten. Für jede korrekte Antwort erhält er jeweils eine Pyropuppe. Liegt der Kandidat mit seiner Antwort hier daneben? muss er gegen einen meiner Schüler. Alles, wachstecht, alles wachstecht die Trainer zum Kampf antreten. Behält er bei dem Kräftenmessen die Oberhand, bekommt er eine Pyropuppe. Äh, ich glaube, ich werde die Arena ein bisschen zusammenschnibbeln, damit das ein bisschen schneller geht. Halt. Ob es meinen Kandidaten wohl gelingt, alle fünf Puppen in seinen Besitz, Besitz zu bringen? Kommen wir gleich zu Frage Nummer 1. Ich würde eigentlich gerne gegen die ankämpfen, aber ich mache mal alles richtig. Ich würde sagen, Brenner ist Magma. Goldrichtigung, um genau zu sein. Ein Volltreffer. Alles klar. Glückwunsch, du hast die erste Pyropuppe erst redlich verdient. Oh je. Sehr schön. Weiter im Text mit Frage Nummer 2. Wie viele von der pokémon liga an der karten gibt es? Acht. Der Kandidat hat seine Antwort gegeben, doch liegt er damit auch richtig? Dasselbe wie vorhin. Du hast dir ja diese Pyro-Puppe redlich verdient. Du hast noch einige Fragen vor dir. Kommen wir also gleich zu Nummer 2. Äh, äh, Pyro, ich mische mich ja nun gerne. ein. aber wir sind bei der dritten Frage. Das habe ich doch gesagt. Kommen wir also gleich zu Frage Nummer 3. Setzt ein Pokémon eine den von Typ Stahl ein gegen ein Feuer-Pokémon, ist sie nicht sehr effektiv. Umgekehrt wäre es effektiv, aber so rum mhm. nicht. Drei Pyropuppen, Frage Nummer 4 schon in den Starterchen erhält die Themen 28... 28 ist Schaufler, also soll das ein schlechter Scherz sein. Alles klar. Die fünfte und letzte Frage wartet. Oh, Pikachu guckt mega süß hinten. Wer wird dich in Anschluss an diese Frage zu Ein älterer Herr mit Bart. Du hast jetzt also alle fünf Pyro-Puppen gesichert. Das bedeutet, es ist an der Zeit, es mit mir aufzunehmen. Okay, ich muss nichts rumschnibbeln. Ich bin Pyro, der Reinerleiter der Zinnobinsel mit einem unbändigen und einem Feuer im Herzen. Meine Feuer-Pokémon lassen dich siegestreiber meiner Gegner in Flammen aufgehen. Ich hoffe, du hast genügend Feuerheiler mitgebracht. Oh Gott. Ja, da bin ich wieder. Wow, hallo. <lacht> so, wir battlen gegen Pyro. Boah, bei dem geht's ja richtig ab. Ich habe übrigens nicht weiter trainiert jetzt, nur mal so nebenbei. Und gegen Feuer können wir Wasser, Boden oder Gestein verwenden. Also wir haben eine gute Grundlage. Boden wird dann schwer, wenn Feuer, Feuerflug vorkommt, aber das gibt es noch nicht außer Lavadas und der spielt aus Gründen keine legendären Pokémon. Ja. Oh, wie ich das feier mit der Musik wieder. Ich habe das so vermisst. Die Wand hinten ist auch cool mit den Flammen. Dieses Pseudo extra schlecht animiert. Aber ist cool gemacht, muss ich sagen. Oh was, er hat das sogar überlebt. Nice. Okay, da muss man schon zur so Arbeit bringen. dass ich wahrscheinlich gleich selber um. Ja. Für diese Attacke lohnt es sich wirklich, wenn man Akani, äh, wenn man Fukano noch bis Level 45 klappt bringt und dann erst entwickelt, weil es Arcani gar nicht lernen kann, außer mit einem mit einer Herzschub in den neuen. Früher konnte man ja Herzschub nur auf Attacken bringen, die man schon hatte. Und unterdessen kann man Level 5 Vulkano nehmen, eine Herzschuppe rein und es hat Flammenblitz drauf. Also es ist ein bisschen unnötig geworden, das System, aber früher war das wirklich gut. Hey, wir haben schon gewonnen. Mein Feuer ist erlöschen. 7.680, nice. Glückwunsch, mit deiner feurigen Performance hast du dir den Vulkanorden verdient. Gut, cool. finde ich cool, dass sie den reworked haben. Die alte Arena war ein bisschen mehr. Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich überlasse ich dir diese TM. Die Feuersturm, endlich. Die t 46 erhält die Attacke Feuersturm. Diese Feuerattacke eignet sich hervorragend für Feuer-Pokémon wie Glutexo und Vulpix. Äh, Luak, Wunona. Feuersturm ist eine der mächtigsten Attacke von Typ Feuer. Du wirst dich vielleicht fragen, warum sie so sonderbar aussieht. Tja, ganz genau kann ich dir das leider auch nicht sagen. Ich habe nur gehört, dass was mit ihrer Herkunft zu tun hat. Ach, und Quizmaster, wie ich, ist nichts so allwissend. Hä, komisch aussieht. Ich gucke mir das mal kurz an. Nachdem Pikachu gewunken hat, ja genau. Okay, also die RTM sieht komisch aus. Okay, er hat nur noch 85 Genauigkeit, aber ich glaube das Risiko können wir sogar eingehen. Bis 80 ist eigentlich für mich akzeptabel. Und Nidoking kann mal wieder alles lernen, was er will. Moment, Nidoking. Okay. Die Frage ist, soll ich ihm Matchbombe beibringen statt Bl Blättertanz? Blättertanz ist ein gutes Swipe, aber das Problem ist halt, es bringt mich in Verwirrung und das ist recht riskant bei ihm. Ich habe Megasauger, um Leben zu heilen und Damage zu machen. Ich glaube, eine Matchbombe wäre gar nicht so schlecht. So. Bei Nido wäre es halt, weil es ein Step-Bonus ist, auch gut. Wir gucken kurz, was da drauf hat, schon. Ob ich da was verlerne noch? Das ist immer so die Frage. Spukball, Eishieb, Surfer, Schlagball... Nein, wir lassen das so. Ich bin unterdessen ganz zufrieden mit meinem Moveset von dem Viecher. Okay, ich finde die Pyro-Statuen übrigens ganz cool. Also, dass da wirklich alles angepasst wurde für Pyro. Ah, da bist du ja! Ich dachte mir schon, dass du bald die Arena der zinnober insel erreichen würdest. Hast du gegen Pyro gewonnen? Super, dann mal herzlichen Glückwunsch. Um zu Pokémon-Sieger zu gehen zu können, braucht man 8 Orden, oder? Ich habe bisher 7, jetzt fehlt nur noch... Come on. Die Arena in Vertania City. Neulich war da aber dummerweise niemand. Ich nehme an, du hast sie auch noch nie von innen gesehen. Weißt du was? Ich schaue am besten einfach nochmal in Vertania City vorbei. Ja, ciao. Das war mega das sneaky Ding, das so, dass man nicht weiß, wo man hin muss. Und jetzt verraten sie es einem. Okay. Naja. Äh, auf jeden Fall. Alles klar? Gut. Ähm, ich werde privat dann noch kurz diese Route hier machen, bis zur Höhle. Damit ich hier die Trainer besiegt habe. Und wir gehen dann zusammen nachher hier rauf. Alles. Das mache ich nicht alleine, weil das ist Weg. Relevanter Weg für die Hauptstory. Die Seeschauminseln sind wirklich Nebengeschichte. Fürs Arktos eigentlich. Also. Ja. Und ich werde es auch nicht shiny resetten oder so. Also ich werde es einfach ganz normal fangen, wie es ist. Ciao. Vielleicht werde ich Wesens-Reset machen. Ich weiß nicht. Mal gucken. Boah, das klingt ja wirklich cool, wenn Glurak fliegt. Hätte ich nicht erwartet. Verschlossen, wie gedacht. Aber warum? Sesam, öffne dich. So wird das nichts. Hä? Hey Adi, sag doch was, dann schon mir dabei zuzusehen, wie ich mich hier zum Hampelmann mache. Aber es ist ja auch nicht so wichtig. Verrat mich lieber, wie viele Orden du dir schon erkämpft hast. Äh... Ja, wir sind ja gerade drüber. Okay. 7. Damit liegen wir ja Kopf an Kopf. Fehlt bloß noch die Arena von Vatania City Aus im Grund ist sie nie offen. Wir müssen jemanden finden, der uns sagen kann, warum wir nicht in die Arena kommen. Fällt dir jemand ein, der uns helfen könnte? Natürlich, wer sonst? Na los, machen wir uns auf die Socken. Ich quatsche mal den alten. Okay, dann nicht. Ich wollte noch den alten anquatschen. Sieh mal an, Adi. Und Rüdiger ist auch dabei. Ihr beide wirkt so viel Erwachsener als bei uns unserem letzten Treffen. Und ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Lasst mich euch jemanden vorstellen. Das hier ist mein Enkel. Hm, wie war noch gleich sein Name? Komm schon, Opa. Das war noch nie witzig. Außerdem kenne ich die beiden schon längst. Nicht mal ein kleines Späßchen darf man sich erlauben. Oh, come on. Du und deine Späßchen. Aber lassen wir das. Viel wichtiger ist, ihr beiden habt eine echt reiche Leistung abgeliefert. Hä? Na, die Sache mit Team Rocket. Wer hätte gedacht, dass der Boss sich höchstpersönlich in der Sylph Company rumtreiben würde? Und ihr beide habt ihn zur Strecke gebracht. Naja, um ehrlich zu sein, hat Adi sich ganz alleine um Giovanni gekümmert. Ich habe nur hier und da etwas mitgeholfen. Na, wenn schon, du hast dich trotzdem richtig reingehängt, Rüdiger. Also, das schreit für mich geradezu noch eine Belohnung für euch zwei. Schlüsselstein. Uh. Oho, ein, Schlüsselste ein Schlüsselstein. Damit lässt sich bei einigen Pokémon eine sogenannte Mega-Entwicklung auslösen. Ich dachte, das kriegen wir erst nach der Liga. Voll geil. Das ist eine besondere Art der Entwicklung, die über die herkömmliche Entwicklung eines Pokémon hinausgeht. Eine Mega-Entwicklung, das habe ich ja noch nie gehört. Mit Hilfe von zwei bestimmten Steinen, einem Schlüsselstein und einem mega kann ein Pokémon einmal pro Kampf eine Mega-Entwicklung ein durchführen. Pokémon werden stärker, um immer noch mehr Einsatz für ihre Trainer verkämpfen zu können. Die Mega-Entwicklung ist also ein Ausdruck der tiefen Bindung zwischen Trainer und Pokémon. Dazu fällt mir ein Gedicht ein. Schlagen zwei Herzen im Takte, so reine, gepaart mit dem Zauber, beide alleine Steine weiterlei Steine so wird mit Ge so wird mit Getöse in all ihrer Macht die Kraft der Mega-Entwicklung entfacht. Ja, das war ja irgendwas im Anime, dass der ja, okay, Äh, genau aus einem Blick. <lacht> Fuck off. Ja, ich habe noch was für euch. Ich könnte doch sicher was mit diesem Megastein anfangen. Nice, euer Ziel ist doch die Pokémon-Liga, stimmt's? Da könnt ihr sie ja mal ausprobieren. Komm schon, ich will Mega-Battles. Rüdiger, komm. Okay. Ich habe nur was gehört, kurz. Guckt, ob auch alles geht. Oh, Pikachu. Interessiert dich, was ich hier mache? Ich pflücke Blumen. Später werde ich sie zu einem hübschen Strauß binden und einem Menschen schenken, der mir sehr wichtig ist. Das ist aber ein Geheimnis. Behalte es bitte für dich. Hast du schon das Neueste gehört? Der Arenaleiter von Vertania City ist wieder da. Das freut dich doch bestimmt, oder? Du solltest gleich mal in der Arena vorbeischauen. Na los, ab mit dir. Äh, okay. Habe ich erst schon geheilt? Ich weiß gar nicht. Wir gucken kurz, wenn ich oben bin. <lacht> ob ich schon geheilt habe. Das wäre auch relevant, theoretisch für die Story. Also für die Liga, also für die Arena zu machen. Wir sind noch nicht in der Liga. So weit sind wir dann zum Glück noch nicht. Also zum Glück. Ja, aber wir kommen langsam hin. Nehmen meine X an. Dankeschön. Jawohl, geheilt haben wir. Nidoking ist sogar ganz gut, der nach vorne steht. Aber ich nehme Tüter nach vorne, komm. Okay, wir können jetzt Mega-Entwicklungen machen. Ich nehme Bisaflow trotzdem nach vorne. Weil Bisaflow ist nice. Mit seiner coolen Blume auf dem Stirn. So, wir sind da. Hi, kein Intro. Howdy zukünftiger Champion, wie geht's wie steht's? Die, die, die, die. Die Identität des Arenaleiters von Vatania City kenne ich einmal ich, aber eins weiß ich, dank deiner sieben Arena oder hast du das Zeug dazu, den Arenaleiter herauszufordern. Alles, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass er das stärker ist, dass das alle Trainer, denen du bis jetzt im Kampf begegnet bist. Ach ja, und die Trainer hier setzen wohl gerne Boden-Pokémon ein. Okay, also sie haben auch hier ein Rework gemacht. Der Arenaleiter wird versteckt. Ich kann jetzt mal annehmen, so vom Design mit dem Tor und so, dass man hier von hinten sieht, wenn ich die Kamera nochmal drin kann. Dass es mehr im Stil vom Anime gehalten ist jetzt, dass die Arena angepasst wurde in den Anime-Style. Hoffentlich vielleicht. Mal gucken. Die Arena von Batania City war lange Zeit geschlossen, aber sie ist uns Arena leider zurückgehört. Ab heute ist sie wieder geöffnet! Yeah! Und ich bin der Erste, der sie herausfordert, anscheinend direkt. Ist doch gut. Äh, auf jeden Fall. Hier werden wir ganz kurz alle Trainer anquatschen, herausfordern halt wie immer. Und wir haben direkt, ich wollte gerade sagen, wir haben Nidoking drin, aber wir haben den Nidoking rausgenommen. So, und jetzt mal gucken, wie mache ich eine Mega-Entwicklung. Das müsste hier im Menü gehen. Mega. mega ekel zusammen. Die Blume ist wichtig. Ähm, sie haben jetzt nichts gesagt. Sie hieß jetzt: Ein pokémon jedes Pokémon kann einmal pro Kampf. Ähm, ich probiere jetzt es jetzt direkt mal, wenn ich auf Turtok wechsle. Der dürfte eigentlich ja keine Mega-Entwicklung durchführen können. Aber wir probieren das mal sicherheitshalber, weil, wenn es geht, dann ist ein 6 mega also 6-Mega-Evolutionsteam. Richtig broken, denke ich. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Das wäre einfach zu stark. Wir probieren es einfach sicherheitshalber kurz aus, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es aufgeht. Das wäre mega dämlich. Aber hey, das wäre nicht das erste Mal, dass das Spiel dass das Spiel viel zu einfach wird. Nein, es geht nicht. Sehr gut. Wenigstens daran haben sie noch gehalten. cool okay das ist wirklich cool Dieser diese Floor Level 52 das heißt ich darf auswechseln weil ich jetzt wirklich wieder regelmäßig auf die level gucke aus der da wird hier ein bisschen leiden denke ich fast fordert der mich direkt heraus ja All alle meine, An meine anblick ist ein pokémon schon komme ich da jetzt noch in die mitte wenn der so blöd dasteht ja ich kann von unten rein okay Okay, und wir machen Tour -Talk als nächstes. Glurak müssen wir dann halt ausprobieren, wenn wir später soweit sind. Jetzt geht es nicht so gut. Vor allem, ich glaube, X ist das schwarze Glurak und Y ist das, Feuer -Glu also das rote Glurak noch. <lacht> Wobei das schwarze Glurak halt als Drachen-Pokémon relativ gut ist. Hm. Turtok ist einfach komisches Mega, finde ich. Yay. Yay. Tja. Das heißt, ich muss jetzt nach oben, um mich hier wieder betteln zu lassen. Ich muss sagen, wir kommen gut voran, wenn wir jetzt das schaffen, in einer Folge zwei Arenen zu machen, wäre das echt nice. Aber ich glaube, den nächsten Arena Kampf werde ich wirklich in der nächsten Folge machen. Ich mache jetzt hier die Vorbereitung dazu. Und Mega mache ich einfach nur, weil ich es kann, weil es mehr Damage macht. Aber ich glaube, es wenn nicht mal nötig, dass ich mich hier entwickle, um äh, zu töten. Also zum zu, zu gewinnen. Töten ist ja nicht wirklich. Äh, aber ich mache es einfach, weil ich es kann. Wir müssen dann gucken, dass ich halt Mega-Bieber, Semsala, Genga und so noch kriege vielleicht. Okay, wir müssen wirklich in die Mitte. Und da ist der Ausgang. Die könnten jetzt der Einfachheit halber raus und den Dompter resetten. Aber ich mache das jetzt noch nicht. Ich habe voll vergessen, ich muss ja auch wieder irgendwie rein. So. Dazu brauche ich keine Megaform. Wobei Megaform hat mehr Leben, also mehr Defense hat, glaube ich, bei Turtok. Das war das Problem bei b und Mega. mega Biber hat zum Beispiel keinen Defense Plus bekommen. Yay. Ah, Ich freue mich schon auf den letzten Kampf hier gegen den Arena Leiter. Ich hoffe wirklich, sie haben es ein bisschen mehr an den Anime und an den ersten Film angelehnt. Komm, scheiß drauf. Weil ich es kann. Machen wir es nochmal. Ich trinke... Ja, yeah, wir haben gewonnen. Jetzt habe ich, glaube ich, noch zwei oder drei Trainer offen, wenn ich es richtig gesehen habe. Die sollten wir auch noch hinkriegen. Immer diese Musik. Äh, oh, Item. Ein Beleber mitten darin, Na Klar. Und jetzt kann ich darüber. Und hier rein. Okay, es ist egal welchen Weg, ich nehme einen von beiden, fordere ich heraus, ich fordere sogar beide heraus und kann danach eigentlich zum Anführer, aber dann beenden wir mal, ja, wir beenden danach. Ich gehe kurz heilen und dann sehen wir jetzt nächste Folge wieder, wenn ihr hier sind und zum Marineleiter können. Fuck you. Okay, aber Turtok ist hier echt gut dran. Ich denke, mit Turtok, Nidoking und Bisa Floor haben wir das locker dabei. Pikachu, der ja auch noch Pleasure Surfer könnte, wäre auch noch eine Option. Ähm. Glurak ist super optimal. Wobei er mit seinem Flugtypen halt Boden Bodenattacken ausweicht, aber Steinattacken machen weh, und zwar vierfach Schaden. Äh, und Bibor kann Bodenattacken. Und Kampfattacken. Alles also so. Je nachdem, was für ein Pokémon gerade wirklich auftaucht, könnte ich Glück haben. So. Ansonsten ist halt blöd gelaufen dann. Voll die Action Musik. Scheiß drauf. Ich muss eigentlich nur noch gewinnen, dann kann ich raus. Yeah. <lacht> Sorry. So, wir sind am Ende. Ich wollte das nicht auslösen. Oh Mann. Jo, ich gehe mich heilen. Ich gehe einfach kurz heilen. Äh, ja, dann machen wir nächste Folge weiter. Jetzt haben wir halt schon gesehen, wer da der Champ ist. Aber ist egal. Äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. auf hoffe, ihr es gefahren. Wir sehen uns in der nächste Folge wieder. Mein Name ist Adrian Alsput mit Zucker. Cheerio!